Willst du noch mehr? Deine Pupillen, sie sind Teller, doch deine Blicke, sie sind leer Ich vermisse dich schon sehr, glaub mir, das ist echt schon krass Merkst du nicht, wie das Zeug dich verändert hat? Checkst du das? Es hat dich leider schon im Griff Denn die Sucht treibt dich voran, sie ergreift von dir Besitz Sag mir, peinst du das nicht?